Aua! Oh, was ist jetzt passiert? Kopf an den Kein Wunder, heute, Freitag der 13. Oje, <lacht> da verkriechen wir uns am besten und bleiben daheim, oder? Nein, wir bleiben überhaupt nicht daheim. Wir gehen nämlich jetzt in die Messehallen. Nachdem das Leben so und so lebensgefährlich ist, gehen wir auch am, 13., am Freitag den 13. los. Mhm. <lacht> also wir sind ja hier jetzt auf der Messe in Stuttgart. Wir und da sind, stürzen wir uns jetzt rein. Jawohl, und äh, wir sind gestern, äh, gestern Nachmittag ja schon angekommen und viele von unseren Freunden haben wir hier schon getroffen, haben also schon einen netten Abend hinter uns. Und äh, ja, und jetzt schauen wir mal, was sich noch so alles ergibt. Auf der Messe. Auf der Messe. Und jetzt geht's los. Endlich ja. wieder CMD in Stuttgart. Herzlich willkommen nach so vielen Jahren. Ja, also wir freuen uns jetzt richtig drauf, mal wieder hier zu sein. Die CMT ist einfach immer wirklich sehr schön. Genau. So, da sind wir schon in der Halle 7. Das ist die Zubehörhalle. Da wollen wir uns auch hauptsächlich ein bisschen umschauen. Jetzt ist noch alles in der Vorbereitung. Da gibt es noch nicht viel zum Umschauen. jetzt heute. Doch, zum Schauen gibt es schon, ja. aber noch nicht, <lacht> noch nicht viel Gesprächspartner und so. Nein, und nein, die da... sind alle noch schwer am Aufbau heute. Ja, ja. Wir mhm. orientieren uns schon mal und suchen uns für morgen interessante Themen. Mal schauen, ob wir was finden. Genau, einfach nicht abscheiden. <lacht> Sie? Ja? Weißt du, warum das bei Frohli immer ein bisschen länger dauert, bis der Stand aufgebaut ist? Nein, wahrscheinlich schlafen sie zu lange da drin. Die schlafen zu gut. <lacht> <lacht> So, hier haben wir noch Lesana, aber außer einer angenehmen Musik hört man da jetzt nichts und ist auch noch nichts los. Schauen wir morgen noch mal her. So, da sieht man die Firma T-Tronic, Da haben wir auch was zu berichten. Aber da warten wir, bis wir ein bisschen Leben da ist. Im Moment ist noch alles ruhig und einbruchsicher. So, hier sind wir beim Stand der Firma Lion Thron. Kennt jeder die Batterien? Wir kennen sie auch. Ja, die ist bei uns eingebaut. Ja, es gibt kundenfreundliche Firmen und weniger kundenfreundliche Firmen. Und die Erfahrungen, die wir mit der Firma Lightroom gemacht haben, die war leider etwas weniger kundenfreundlich. Aber das berichten man in einem separaten Video. Ja? Auf jeden Fall, jetzt gibt es sieben Jahre Herstellergarantie. Bei uns hat es nach drei Jahren nicht mehr gereicht ja. zu einer Garantie. Das ist ja, nur genau. mal vorweg, aber wie das ausgeht, die ganze Geschichte, da das machen wir ein separates Video. Also nur zur Info, unsere Batterie funktioniert nicht mehr richtig. Genau. <lacht> so, und jetzt begeben wir uns in Lebensgefahr. Ja, auch wenn viele das nicht mehr hören wollen, man braucht es trotzdem und da gibt es auch Positiveres zu berichten. Aber noch ist nicht alles fertig. Kommt dann morgen beim Video. Wie heißt? Cinderella Rockefeller. Nee, oder? Da gab's ein Lied, oder? Auch der, auch der Kaiser muss aufs Klo. Hier Aber bei das Cinderella hört nicht. So hieß das Lied nicht. Also blinken tut auf jeden Fall schön. So, Efeu haben wir auch schon mal berichtet. Sicherlich ein gutes System, aber nicht ganz billig. Ja. Gutes muss auch teuer sein, oder? Muss nicht, aber kann. ist öfters passiert. Also, irgendwie hat Camping auch was mit Toiletten zu tun, denn überall gibt es Toiletten. Und hier haben wir eine Trockentrentoilette. sie für uns ist das nichts, oder? Das wir bleiben vorläufig bei unserer Kassettelösung. Die Ursi findet das Thema immer kacke. Oder? Ja, es gibt schönere Themen. Gehört aber dazu. Ja. Bei ast da ist der gerade Zeiler. Und da schauen wir morgen auch mal hin. Es gibt gute äh, Entsorgungsanlagen und es gibt weniger gute. Zu den guten gehört mittlerweile Holiday Clean. Die alten sind nicht so komfortabel, aber die neuen, die treffen wir ganz gerne an. Gerade habe ich hier noch gesagt, dass wir bei unserer Kassettelösung bleiben für die Toilette. Und ähm, wir haben ja auch eine Sogtoilette drin und von daher ist das glaube ich auch nicht ganz so unangenehm, oder? Nein, das ist super. Also das funktioniert mhm. funktioniert gut. Hat natürlich jetzt teilweise ist es ersetzt worden, weil es gibt ja jetzt auch schon andere Toilettenformen. Mhm. Aber bei uns tut es immer noch sehr, sehr gut seine Dienste. Jawohl. Jetzt haben wir uns so viele Toiletten angeschaut. Jetzt muss ich mal wohin. Ja, also es gibt Gutes und es gibt Schlechtes zu berichten. Und, und auch wenn die so freundlich lächeln, deswegen haben wir trotzdem Lob und Tadel. Lob, weil es immer sehr gut organisiert ist. Es ist einfach eine tolle Messe. Was ja? hast du jetzt bitte schön zu tadeln? Es gibt kein Ausstellerverzeichnis mehr, Verzeichnis mehr in Papierform. Es gibt es nur noch online. Das ist ein das bisschen unpraktisch für uns. Unpraktisch. <lacht> Obwohl wir ja YouTuber sind, aber trotzdem manche Dinge sind dann auf Papierform schon noch etwas praktischer. Ja. Liebe CMT, ihr scheut weder Kosten noch Mühe. Nehmt die Kosten auf euch. Papierform ist gerade für ältere Herren und auch ältere Damen. Oder reifere Damen Damen Damen. Ja, so, Achso, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, für reifere Damen <lacht> und für alte Männer ist es einfach besser. <lacht> okay, mal schauen. Will jetzt Ob das hat, ja. Ja. Obwohl, ich habe ja einen, paar, wurde mir extra kopiert. Ja, aber da, da steht kein Ausstellerverzeichnis, nichts drauf. Nein, nicht richtig, ja. aber wenigstens kann ich das erkennen. Ja. Hat Mühe gekostet, das zu kriegen. <lacht> ja. Die Reserveabteilung war so nett. Ja. So, und ihr könnt weiterwinken, wir gehen weiter. Ja? <lacht> <Ja>, wollen. <weil, lacht> Und schon müssen wir uns wieder korrigieren. Und uns ganz, ganz fest entschuldige bei der CMT. Aber nicht bei der Presseabteilung. Man sagt zwar allgemein, was in der Zeitung steht, ist schon einen, ist schon einen Tag zu alt. Aber in dem Fall ist die Presseabteilung etwas schlecht informiert. Denn Tada. es gibt einen Visiter-Guide. CMT macht alles richtig. <lacht> ja, das hat mich auch sehr gewundert. ja. ja mich auch. ja. Und äh, es gibt einen Guide. Und weil wir jetzt da die Bühne gerade noch sehen, die zeigen wir euch natürlich jetzt auch noch. Okay, da ist ja noch nichts. Eben, deswegen zeigen wir es, weil es nichts ist, ich will euch jetzt nichts. Tatago hat auch wohl schöne Fahrzeuge hier, Malibu berichtet Iris und Uwe und die Kreuzfahrtcamper. Auf dem Kanal kommt, bekommt ihr alle Infos dazu. Ja, und die zwei sind auch da. Allerdings nicht mit einem Avandi, Nein, sondern sie sind umgestiegen. Auf Hümer. <lacht> also, das meiste, was man trifft, das sind die Aufbauer natürlich, die Security, also die Aufpasser, ja? Ja. Und die YouTuber. Ja, also wir laufen an jedem Eck an irgendeinen YouTuber. Und gehen okay, wir in die nächste Halle, treffen wir alle wieder. Ja, ja so ist es halt jetzt. Ja. Alle sind unterwegs. Aber wisst ihr was? Mir tut mein Kreuz schon wieder weh. Eigentlich könnte die Messe für mich schon wieder vorbei sein. Nein, nein, nein, nein. Jetzt geht es richtig <lacht> los. Und wir freuen uns schon auf morgen. Ja, klar. Aber es braucht ich erst eine Pause. Ja. Mhm. Jetzt haben wir Camper-Tobiano da, dann muss ich auch schnell nur drauf filmen. Wir haben zwar schon viele andere getroffen. Ja, ja, ja. Wenn ihr die ja, ja. nicht kennt, abonniere. Oh, sorry. Und komm, oh. mal, komm, mal, komm mal vor uns hier. Komm mal hier. Ja. Schau mal, wir sind die drei Orgelpfeife. Und die größte Pfeife bin ich. Ehrlich, wie du redest. <lacht> Das ist auch eine Arbeit, da reinzufahren. So wie es ausschaut, wird es reingezogen. Der, ja, da ist ein Haken. Oh, da komme ich ja gar nicht rein. Nur. Wenn die Türen geöffnet werden, dann kann man auch mal richtig reinschauen. Leisten können wir es uns nicht, aber Einstein können wir. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr. Ach. Ja schon, aber... Ist <lacht> zu nicht so viel. Oh, da der er jetzt, oder? Ja, ja, da kommt bewegt, dass ich jetzt nehme. Das ist natürlich... Also stimmt. das ist ein schönes Auto. Ja, aber ich glaube, für unsere Zwecke nicht geeignet. Das ist zu mühsam zum Einsteigen, ich bräuchte Hebebühne dazu. <lacht> aber für Weltreisende natürlich nicht schlecht. Ja, da braucht man es manchmal ein bisschen hoch. Ja? Mhm. ja, was man da so manchmal schon sieht. Also, Weltreisende nicht. ist gut für dieses Fahrzeug, aber hier braucht man auch Weltreisende mit Geld. Wie teuer <lacht> kommt der Spaß? Ja, äh, wir haben das Fahrzeug gebraucht gekauft. <lacht> Und äh, wir haben dem Vorbesitzer versprochen, nicht über Geld zu reden. Also, Geld spielt keine Rolex. <lacht> was noch kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. Der Güdo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 Aber hier sieht schon alles sehr aufgebaut aus und, und bis morgen wir, ist alles in Ordnung. Pico Bello und wir sind wieder da, sind natürlich auch ein Haufen Menschen da, wir hätten jetzt die Chance, das eine oder andere Fahrzeug zu filmen, aber wir machen das am Montag oder am Dienstag. Mhm, genau. Morgen sehen wir uns, wenn ihr wieder zu uns kommt, wir kommen zu euch auch. Ja. Ciao. Tschüss, bis morgen. Ja.